Heute lernen wir die Rückwärtskalkulation. Dazu ein kurzes Beispiel: Wir sind die MM5 GmbH und wir möchten Autoradios einkaufen. Und der Bezugspreis, zu dem wir die Autoradios einkaufen sollen, soll maximal 238 Euro und 88 Cent sein. Unsere Aufgabe besteht jetzt darin, den Listen-Einkaufspreis zu berechnen, wenn wir 3% Skonto, 8% Rabatt von unserem Lieferanten haben wollen. Und die Bezugskosten bei 5 Euro pro Stück liegen. Also wir kennen in unserer Kalkulation den Bezugspreis und wir suchen den Listeneinkaufspreis. Wir rechnen jetzt also nicht von oben nach unten in der Kalkulation, sondern von unten nach oben. Und genau aus diesem Grund nennt man es auch die Rückwärtskalkulation. Wie gehen wir vor? Ähm, ich zeige euch jetzt ein Schema, das vielleicht erstmal ein bisschen verwirrend wirkt. Aber glaubt mir, das ist letzten Endes der schnellste Rechenweg, wenn ihr dieses Schema drauf habt. Das braucht ein kleines bisschen Übung, aber dann kann man wirklich extrem schnell kalkulieren. Und der riesengroße Vorteil, man kann damit die Rückwärtskalkulation machen, die Vorwärtskalkulation und später auch die Handelskalkulation, Vorwärts, Rückwärts und Different. So, wie geht's los? Wir fangen an mit der Prozentspalte. Und zwar weiß ich auf jeden Fall, dass der Listeneinkaufspreis netto 100% sein muss. Wenn ihr irgendwo dieses Wort netto lest, dann wisst ihr, das müssen 100% sein. So, dann haben wir einen Rabatt in Höhe von 8%, sprich der Zieleinkaufspreis sind 92%. Ich rechne einfach 100-8, obwohl wir eine Rückwärtskalkulation machen. Das ist wichtig. Die Prozentspalte, die berechnen wir in diese Richtung. So, dann wechsle ich einmal die Spalte und schreibe hier rein 100%. Wir wissen außerdem, dass wir ein Skonto haben wollen in Höhe von 3%. Also sind wir beim Bareinkaufspreis bei 97% angelangt. Also alles hier drin sind Prozentwerte. Dann kann ich noch meine Bezugskosten eintragen, die kenne ich schon. Das sind exakt 5 Euro. Und bevor wir jetzt anfangen, alle anderen Eurobeträge auszurechnen, überlegen wir uns erstmal, was wir denn überhaupt nachher rechnen möchten. Wir müssen ja irgendwie von den 97% auf die 100% kommen. Also wenn wir den Wert hier kennen und hier hochrechnen wollen, dann gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Ihr habt das wahrscheinlich bisher immer über den Dreisatz gemacht, das funktioniert auch. Es dauert nur relativ lang. Es gibt einen kürzeren Weg und zwar über die sogenannten Prozentfaktoren. Was bedeutet das? Wenn ihr von 97% auf 100% rechnen wollen, dann teilt ihr durch den sogenannten Prozentfaktor. Den Prozentfaktor, den kann ich hier einfach ablesen, der wäre in dem Fall 0,97. Also wir teilen an der Stelle durch 0,97%. So, dann hier das gleiche Spiel. Wenn wir von 92% auf 100% rechnen wollen, dann teilen wir durch den Prozentfaktor, weil wir auf 100% rechnen. Und in dem Fall teilen wir also durch 0,92. So, jetzt können wir anfangen unseren Listeneinkaufspreis in Euro zu berechnen. Im ersten Schritt rechnen wir 2,38 238,88, minus 5 sind 233,88 Euro. So, in diesem Betrag nehme ich jetzt und teile ihn durch den Prozentfaktor. Also in dem Fall geteilt durch 0,97. Dann sind es 241,11 Euro. Und diesen Wert nehme ich jetzt wieder und teile ihn durch 0,92. Durch den nächsten Prozentfaktor. Dann kommen wir hier raus bei einem Wert von 262 Euro und gerundet 0,8 Cent. Also, was habt ihr letzten Endes gerechnet? Die 233 geteilt durch 0,97 und die 241 geteilt durch 0,92. Also genau das gleiche, was in der Prozenthilfsspalte auch steht. Wenn ich diesen Rechenweg jetzt nochmal ein Stückchen verkürzen möchte, dann könnte ich auch einfach rechnen. 238,88 minus die Bezugskosten, also minus 5, das bitte in Klammern schreiben. Dann geteilt durch 0,97 und geteilt durch 0,92. So, ich tippe das mal in den Taschenrechner ein. Und auch hier erhalte ich 262,08. Also ihr seht, mit Hilfe der Prozentfaktoren kann ich den kompletten Rechenweg vom Bezugspreis zum Listeneinkaufspreis in einem einzigen Schritt machen. Nämlich genauso. Und das ist wirklich der schnellste Weg, den es gibt. Dann habe ich euch eine kurze Übungsaufgabe mitgebracht. Das ist immer gut, wenn man nicht nur verstanden hat, wie es funktioniert, sondern es auch ein bisschen übt. Also drückt doch mal auf Pause und versucht für die Aufgabe, den Listeneinkaufspreis zu berechnen. Okay, ich gehe wieder nach meinem Schema vor. Ich trage zuerst die Prozentspalte ein. Also Listeneinkaufspreis netto müssen 100% sein. Dann haben wir einen Rabatt in Höhe von 4%, also stehen beim Zielankaufspreis 96%. Ich wechsle die Spalte nach rechts und trage ein 100%, 2% Konto, also sind wir bei 98%. Bezugskosten kann ich auch schon mal eintragen, das sind genau 3 Euro und dann mache ich mir Gedanken um die Prozentfaktoren. Von 98 rechnen auf 100%, müssen wir dividieren. Dann von 96 auch wieder auf 100%, also wieder Division, 0,96. Die Faktoren kann ich im Prinzip hier ablesen, 0,96, 0,98. So, dann können wir jetzt die Eurobeträge kalkulieren, 1000 minus 3 sind 997. Und diese 997 teile ich jetzt durch 0,98, gerundet 0,35. Wenn ich runde, muss ich auch mit dem gerundeten Wert weiterrechnen. Wenn er nicht rundet, hätte ich den Wert einfach stehen lassen können. Und jetzt teilen wir diesen Wert nochmal durch 0,96, also durch den zweiten Prozentfaktor. Und dann kommt da raus 1059,74. Wenn ihr jetzt schon den verkürzten Weg genommen habt zum Rechnen, dann habt ihr vermutlich gerechnet 1000 minus die Bezugskosten geteilt durch Prozentfaktor 1 geteilt durch Prozentfaktor 2. Das ist der schnellste Rechenweg. Den kann ich natürlich nicht gleich von Beginn anwenden. Ich brauche erst ein bisschen Sicherheit und muss das Schema verstanden haben. Aber irgendwann habt ihr das drauf und ein bisschen Übung. Und dann könnt ihr euch da sehr viel Zeit sparen. Und wie ihr seht, wenn ich das über den verkürzten Rechenweg mache, dann komme ich da exakt zum selben Ergebnis. So, dann war es das zum Thema Rückwärtskalkulation. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie man auf diese Zwischenwerte hier kommt. Ähm, hm. Ich vermute, das schafft ihr selber. Man muss einfach die Differenz aus diesen beiden Werten bilden. Also aus dem Wert, der drüber und drunter steht. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!